Ich krieg's nicht mehr zusammen Ich weiß nicht mehr, wer ich bin Erinnerungen sind vergangen Bin gefangen in mir selbst Ich komme hier nie mehr raus Alle Hilfe war vergebens Mein Inneres ist mir voraus Ich versuche mich zu erinnern Doch erinnere mich nicht mehr Ich wünschte ich könnt mich finden weg von hier. Nachts, wenn ich nicht schlafen kann, dann wünsch ich mich hier raus, dann träum ich, wie ich abhau, ich renn immer geradeaus. Ich haue ab, renn durch die Nacht, vergesst die Zeit, sagt niemand Bescheid, alles, was ich suchen will, ist mich selbst. Ich haue ab, renn durch die Nacht, Vergess die Zeit, ich will kein Mitleid, alles was ich finden will, ist mich selbst. Heute begann ein neuer Tag und ich bin in diesem Raum. Die Menschen hier starren mich an auf meine fremde Art und Weise. Alle sagen, sie wollen helfen, doch sie bringen mich nicht hier raus. Ich plane schon seit Tagen meine Flucht, ich will hier raus. Ich schaue in den Spiegel und erkenne mich nicht mehr selbst Ich zerschlage ihn in tausend Teile Scherben liegen überall Die Sonne versinkt am Horizont Ich hab nicht vor zu bleiben Im richtigen Moment spring ich auf und renne raus Ich haue ab, renne durch die Nacht vergesse die Zeit, sagt niemand Bescheid Alles, was ich suchen will ist mich selbst Ich haue ab, renn durch die Nacht vergesse die Zeit Ich will kein Mitleid Alles was ich finden will Ist mich selbst Ich bin bald weg Ich bin bald weg Ich bin bald weg Ich bin bald weg von mir Langsam geht die Sonne auf ich bin geschafft und ruh mich aus Ich hör Sirenen überall Ich versteck mich, stolpere und fall. Ich haute ab, ran durch die Nacht vergaß die Zeit, sagte niemand Bescheid Alles, was ich suchen wollte, war mich selbst Ich haute ab, ran durch die Nacht vergaß die Zeit. ich wollte kein Mitleid Alles, was ich finden wollte, war mich selbst Beginn frei zu sein, raus in die Sonne oder doch lieber rein. Die Hauptsache ist, dass es dir gefällt. Die Hauptsache ist, heute gibt's nur dich auf der Welt.